Aber hier haben wir die vier, die eingeladen haben zum Talk heute Abend zum, zum Thema Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterkandidaten. Und äh, wir sind hier im tag. Vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, dafür gibt es erstmal schon mal einen Applaus. Das ist schon mal so warm, warm machen. 20.10. ist da die Wahl der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und ähm, jetzt gibt es, weil wir hier schon mal auf einer Bühne sind, die Bühne frei für alles, was euch, was ihnen unter den Nägeln brennt, was sie immer schon mal wissen wollten. Aber wir fangen erstmal an damit, dass die vier sich vorstellen. Ähm, ich fange mal an mit Bruno Adam Wolf, das ist der Herr dort in der Mitte, der hätte sein Glas hebt von den Piraten. Ich habe mir mal so ein bisschen was rausgesucht. Ist Vater von vier Kindern, ist ehemaliger Kapitän der Sea-Watch, ist Jamalist, ist Ratsherr und Journalist. Hat also ein ganz vielfältiges Leben und auf seinem Wahlplakat steht: jetzt mal ehrlich, statt Politik. Das ich, finde ich erstmal sehr aussagekräftig. Was bewegt dich? Oberbürgermeister zu werden. Du hast so ungefähr zwei Minuten und nimmst du mal eigentlich grob? Okay. Okay, also, ja, ja. okay. Hallo, äh, schönen guten Abend, willkommen hier in unserer illustren Runde. Ich hoffe, wir enttäuschen euch, sie nicht. Sie können gerne Fragen und auch böse Fragen stellen. oder Antworten werden wir sehen. Wir versuchen es, glaube ich, <lacht> alle. Also, äh, wie eben schon gesagt, mein Name ist Bruno Adam Wolf, ich bin 55 und möchte Oberbürgermeister von Hannover werden. Der Grund dafür ist, dass ich als Ratsherr und Regionsabgeordneter seit Jahren mitbekomme, was in dieser Stadt schiefläuft. Nicht nur, es gibt auch tolle Sachen in unserer Stadt. Hannover ist im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten in Deutschland eine sehr ja, angenehme Stadt, down to earth und sehr noch. Bezahlbar in vieler Hinsicht. Also, wenn man nach Hamburg fährt oder in eine der anderen Großstädte, merkt man, dass abends was essen gehen ist halt dann 30 Euro oder 35 und hier kann man auch mal beim vietnam für 6 Euro was kriegen. Also, dummes Beispiel, aber zieht sich durch alle anderen Verhältnisse hier auch ja. Das heißt, es ist eine lebenswerte Stadt. Wir haben eine sehr grüne Stadt, wenn es auch Städte gibt, die dort noch mehr Grünflächen haben als wir. Und es ist eine Stadt, die andere Menschen aus aller Welt willkommen heißt. Und jetzt habe ich den Bogen geschlagen. Als Kapitän der der Watch habe ich im Mittelmeer sehr viele Leute aus dem Wasser gezogen, wenn man es so sagen kann. Und habe damals den Schluss gefasst, diese Menschen, die gehen ja weiter. Die bleiben ja nicht im Mittelmeer, wo wir sie in Land Sizilien oder in Griechenland, sondern die gehen weiter und irgendwann kommen sie ja an. Sehr, sehr viele wollten nach Deutschland und suchen hier ihr Glück und suchen hier ihr, ihr, ihr Überleben und weiterkommen. Und dann, wenn man hier vor Ort ist, kommunal, muss man sich kümmern, um was das für Menschen wird. Also das war so meine ursprüngliche Intention. Zusätzlich bin ich Schulelternratsvorsitzender in einer hanokramischen Schule und habe von da aus äh, auch das Gefühl für Bildungspolitik gekriegt wieder ähm, mit meinen Kindern und äh, habe gesehen, was im Bildungssystem im Arm liegt, hier und auch mit den Schulgebäuden, die hier verfallen so nach und nach und dann beschlossen, dass es auf einer nicht-parlamentarischen Ebene sehr schwer ist, da was dran zu ändern. Habe mir dann eine Partei gesucht und habe mich aufstellen lassen zur Wahl. Und seitdem bin ich äh, Ratsherr der Landeshauptstadt und eben Regierungsabgeordneter. Und in beiden Ebenen bin ich im Schulausschuss und versuche da für Hannovers Schulen mein Bestes zu tun und habe schon einige Sachen mit. So. so, kurz erstmal, alles andere kommt danach. Prima. Ja, vielen Dank. Ich stelle euch jetzt mal zwei, drei Fragen und dann gebe ich aber auch die Fragerunde weiter an das Publikum. Wir machen das so, ich darf es so, das ist ja nicht so ganz voll ist. Ich hatte das eigentlich so geplant, dass ich so einen Gaststuhl hier hinstelle. Ich weiß nicht, ob ihr die, diese, diese fishbowl methode dann kommt einer aus dem Publikum auf diesen Gaststuhl und stellt eine Frage. Das können wir so machen. Wollt ihr das so? Ja okay, dann machen wir das so. Ja und ähm, vorweg darf ich auch noch mal zwei Fragen stellen. Die erste Frage, die mich interessiert ist, ähm, wir sind ja hier in Linden, E-Mail-Zentrum. Das ist äh, ein großes Thema. Was erwartet ihr von Lars Windhorst? Das ist ja der neue Investor des E-Mail-Zentrums. Wer von euch möchte antworten? Jo, ich war ja in einem äh, Ausschuss dabei im Rathaus, als der Herr Windhorst sich da vorgestellt hat. Äh, das Ganze klang relativ stichhaltig im ersten Moment, aber genauso stichhaltig oder windig, wie die anderen Investoren das in den letzten Jahren eben auch immer wieder gemacht haben. Das System ist, dass ein Teil ähm, vom e mail zentrum eben äh, immer wieder weiterverkauft wird, der Rest ist im Privateigentum eben relativ kompliziert verteilt. So, da gab es einen Investor, der hat es gekauft, der hat ein bisschen gewartet, zwei, drei Jahre und hat es einfach teurer weiter Ganz einfach. Hat dann große Versprechen gemacht, was er alles vorhat, hat dann natürlich, ja, hat mal so ein Gerüst eingestellt, hat es wieder abgebaut, das war's dann. Dann wurde es weiterverkauft. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich mag damit provozieren, aber ich sehe auch bei dem Herrn Windhorst keine andere Tendenz. Der sollte schon längst angefangen haben, Teile der Fassade zu renovieren, da stehen wieder äh, wunderbare Netze und äh, so ein paar Gerüste rum, passiert doch gar nichts. Also ich fürchte, das wird wieder genauso weitergehen wie vorher. Meine, äh, meine Taktik bzw. mein Plan als Oberbürgermeister ist, ich werde mir den Herrn Windhorst erstmal kreien und werde mit ihm hinsetzen und werde ihm klare Vorgaben machen. Wenn das bis zu einer bestimmten Zeit nicht passiert ist, dann wird die Stadt anfangen, selber Teile des E-Mail-Zentrums zu übernehmen. Und zwar der Turm, äh, aus dem Energy City rausgeht nächstes Jahr der kann von der Stadt übernommen werden. Dieser Turm, der kann saniert werden und da können Wohnungen gebaut werden. Und zwar würde ich das Konzept verfolgen von 100% geförderten Wohnraum. So. Das zweite ist, ich würde die Location auch erstmal attraktiver machen, indem man den Kanal dahinter, beziehungsweise die E-Mail selber, mit dem uralten Plan wiederbelebt. Da bin ich auch im Gespräch mit einem lokalen Künstler, hier Joy Lohmann aus Linden, der so Wasserkunst macht und alle möglichen äh, recycelten Materialien zu verwendet, um schwimmende Inseln herzustellen. Das soll ein Vorzeigeobjekt werden, da hinten, da soll sich dann auch kleine Gastronomie ansiedeln und ein neuer zentraler Punkt für die Amerikaner werden und auch für Menschen, die herkommen, um sich was anzugucken, äh, wo Leben auf und an dem Wasser neu definiert wird. Ich glaube, dass das äh, ein, ein sehr schönes Projekt sein kann und dass man da eine ganze Menge auch an daraus gewinnen kann und dass das e IME-Zentrum, wo sowas auch wieder attraktiver wird. Aber, wie gesagt, nochmal ganz klar, ich bin relativ desillusioniert, denn ich glaube ehrlich gesagt selber nicht dran, dass der Herr Winter das wahr macht, was er versprochen hat. Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage, und dann gebe ich weiter, ist, was, ja, wie macht ihr Hannover klimafreundlicher? Ich weiß, es ist schon fast ein abgegrabbeltes Thema, aber es ist einfach total wichtig. Ja, wie macht ihr Hannover klimafreundlich? Und meine zweite Frage dabei ist, Falls ihr aus irgendwelchen Gründen nicht Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werdet, Versteh nicht. verstehst du nicht, könnte sein, könnte vorkommen, was macht ihr denn als Nicht-Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister, wenn ihr klimafreundlich ähm, unterwegs sein wollt? Da fange ich mal an. Ich habe da nämlich eine Überraschung. Wir haben heute äh, in der Regionsversammlung bzw. in der Region. Äh, den Klimanotstandsantrag als letzte unterschrieben, das heißt alle Fraktionen in der Regionsversammlung außer den beiden Ultrarechten, den Hannover und der AfD, haben mit unterschrieben und sind dafür. Damit ist die Region Hannover als Klimanotstandsgebiet erklärt. Das heißt nicht, dass da irgendwelche Klimanotstandsgesetze entstehen, sondern es steht in dem Antrag unter anderem, unter vielen anderen auch drin, dass also jeder Antrag und jede Drucksache, die beschlossen wird, ähm, parallel zu den Kosten, also zum finanziellen Aspekt, auch auf dem, auf dem ökologischen Aspekt äh, beruhen muss. Und zwar gleichwertig. Das ist heute erst raus, es ist morgen in der Zeitung, es ist noch gar nicht so klar, das habe ich mit äh, Herrn Klipper zusammen. Wir sind ja zusammen in einer äh, Fraktion, beziehungsweise in einer Gruppe, in der Regionsversammlung, in den letzten fünf Monaten durchgekämpft. Und äh, wir sind da beide schweinig stolz drauf, dass das geklappt hat, als so kleine Fraktionen, wir uns durchgesetzt haben, die anderen überzeugt, und dass wir gemeinsam so einen Beschluss fassen konnten. So, das nur mal so als erstes Thema zu, zum, ähm, zu Klimafreundlichkeit. Das Gleiche haben wir auch in der, in der Stadt gestellt und auch in der Stadt machen was so, zwar nicht in einer Gruppe oder Fraktion, aber auch gemeinsam. Und Das beantwortet, glaube ich, auch die zweite Frage, was machen wir, wenn wir nicht Oberbürgermeister werden? Das Gleiche, wir kämpfen, wir machen und wir kriegen die Sachen auch durch. So, dazu klimafreundlich, na, fahrradfreundliche Stadt als allererstes, auch äh, auf längere Frist eine Sperrung in der Innenstadt für Verbrennerautos ist eines meiner äh, Lieblingsprojekte, die ich habe. Durchaus machbar. Da gibt es einiges an Studien und, und, und Projekten, will ich das in mehr ausführen, das zu weit führen. Aber es ist n, eine Idee und dann, was mir ganz wichtig ist im Verkehrs, also wir reden ja hauptsächlich über Verkehrswende, das ist äh, Shared Riding Konzepte weiter ausführen. Das heißt nicht mehr ein Mensch ein Auto in die Stadt fahren, sondern das heißt äh, ein geteiltes Elektroauto erstmal auf dem Weg zu umweltfreundlicher Technologien und da drin vier oder fünf Leute, die wechselweise ein- und wieder aussteigen. Dann Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs natürlich als ganz großes Projekt. Wir Piraten haben seit langem den fahrscheinlosen Nahverkehr von unseren Fahren. Das heißt einsteigen, aussteigen, wo auch immer und wie auch immer und das Ganze soll dann umlagen- oder steuerfinanziert äh, abgerechnet werden, weil Kosten tut was, also völlig freier Nahverkehr den gibt es nicht. Frau Krausen, weil irgendwer <lacht> muss das bezahlen und die Investitionen, wenn mehr Menschen zum Bus und Bahn umsteigen, sind halt relativ groß, weil man eine neue Bahn kaufen muss, die Logistik, die dazu kommt, Personal und so weiter. Dafür fällt auf der anderen Seite dann auch so der ganze Kontrollbereich natürlich weg. Aber äh, da werden wir bestimmt heute noch mehr hören drüber und also das soll Grundzügen mein Konzept. Eigentlich seid ihr einig. Ja, wir machen das eigentlich. <lacht> <Das lacht> sind die sich die <lacht> Ja. Also, Eigentlich hättet ihr, müsstet ihr euch. Ja. Nein, <lacht> geht nicht. Jetzt müssen so wir schwierig. anders machen. Jetzt ja, ist so geht ja, geht ja, noch. Ja. Es zu uns okay. okay. Jetzt äh, die Frage an das Publikum: Wer von Ihnen, wer von euch, hat eine Frage an die vier? Wir stellen jetzt hier einen roten Stuhl auf die Bühne. Ist auch schön warm hier oben. Oder einfach hier so dazu, so ein bisschen, nö, hier so einfach so dazu. Ja, wer möchte? Wer hat eine Frage? Es ist ein bisschen, bisschen äh, Mut erforderlich, sich dann so auf so eine Bühne zu stellen, aber schlimm ist es nicht. Ja, okay. Ich komme. Ja, guten Abend erstmal. Danke. Ähm meine Frage richtet sich an alle vier, und zwar, ähm, wobei die Kameras möchte ich bitten, ich möchte nicht gefilmt werden. Danke dafür. Ähm, die Frage richtet sich, wie gesagt, an alle vier. Ähm, vielleicht mag sie aus mancher Perspektive etwas blauäugig erscheinen, aber ähm, wie sieht denn überhaupt so der Alltag eines Oberbürgermeisters in Hannover aus? Und ähm, wie würden Sie... Diesen Nutzen, um da eventuelle Freiräume rein zu ja, packen und um ihre Pläne umzusetzen. Jetzt würde ich sagen, nehmt ihr bitte eins dieser Mikros. Ich weiß nicht, ob, ja. Das, das ja ja da reicht reich, reich bis die die hierher. hierher. Das Beste ziehen, oder? Nicht draufstehen. Okay. Das reicht. Okay, also ich auch alles so, ne? Irgendwie. Also, <lacht> <lacht> ne, die Rikscha, ich will lieber ein E-Auto. Okay. Äh, fangen wir mal von vorne an. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover ist oberster Chef einer Behörde. Äh, für die Landeshauptstadt arbeiten 12.000 Leute rund, wenn man wirklich alles zusammenrechnet. Ne? Das heißt, es ist eine ganze Menge an Verantwortung, die man auf dieser Verwaltungsebene erstmal hat. Der Grüß-August ist ja dann der zweite Teil. Ich würde mehr Schwerpunkte auf die eigentliche Verwaltungsarbeit legen. Das heißt, ich würde statt der drei Bürgermeister, die wir jetzt haben, eine Regelung einführen, dass wir fünf haben, die bestimmte Termine dann wahrnehmen können, wenn es um Grüß-August-Termine geht. Was nicht heißt, dass ich nicht auch gerne Hände schüttle von 110-Jährigen. Finde ich auch ganz schön, außer ja. in der Grippe-Saison Ich habe mich heute impfen lassen. Egal. Aber... Es ist einfach so, dass dies in dieser Stadt in den letzten 35 Jahren so viel liegen geblieben ist, auch auf der Ebene des Oberbürgermeisters, dass wirklich schnelle Aktion auch für einiges gefragt ist. Wir haben Probleme, die wir jetzt anpacken müssen und die ein OB anpacken muss, ohne Wenn und Aber. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr Menschen, die in Hannover erfrieren, auf der Straße, jeden Winter. Letztes Jahr waren es vier. Das ist ein Zustand, den ich so nicht hinnehme. Wenn ich Oberbürgermeister bin, wird kein Mensch auf der Straße erfrieren. Und wenn ich selber umlaufen muss mit Decken, das ist mir egal. Ich habe dafür auch Konzepte. Ich möchte mobile Raumeinheiten, sogenannte, kann man auch Container nehmen, darf ich aber einmal nicht sagen. Ähnlich den Schulen der Landeshauptstadt. Ich bin Vorsitzender vom Schulausschuss und wir beschließen in jedem Schulausschuss das Aufstellen von Containern, also von mobilen Raumeinheiten, die dann anstelle der Klassenräume genutzt werden, während die Schulen saniert werden. Zum Glück werden sie saniert nach. Und diese Wohncontainer, die sind eigentlich topfit, die sind relativ groß, die sind gut isoliert, die haben sanitäre Anlagen drin. Solche Wohncontainer kann man auf Hannovers öffentlichen Plätzen, also Parkplätze, Brachflächen und Ähnliches aufstellen, richtige Dörfer damit konstruieren, dass, damit die Menschen, die jetzt auf der Straße leben, im Winter nicht erfrieren. Ich denke, das ist Nummer eins. Ich sage bewusst, nicht erfrieren. Das ist keine Dauerlösung, natürlich, aber es ist eine vorübergehende Lösung, um die schlimmste Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt zu beenden. Wir haben zurzeit Ganz aktuelle Zahlen: 8.000 Menschen, die bei der Diakonie gemeldet sind. Gemeldet bedeutet, die eine polizeiliche Meldeadresse haben, weil sie keinen wirklichen Wohnsitz haben. Das heißt, die Diakonie der Landeshauptstadt gibt diesen Menschen eine Meldeadresse, damit sie dann nachher auch alle sozialen Wege anfangen können, zumindest sich, sich beim, beim Sozialamt melden und so weiter. Also alles, was dann an Folgesachen notwendig ist. Wir haben 8.000 Menschen, die wohnungslos sind. Davon sind schätzungsweise, es weiß keiner so genau, um die 3.000 obdachlos. Das heißt, schlafen auf der Straße. Die anderen 5000 sind Menschen, die versteckt obdachlos oder eben wohnungslos sind. Das heißt, die schlafen rum, um das mal so zu sagen. Wohnen ein paar Wochen da, ein paar Monate da, sind äh, wieder mal irgendwie kurzzeitig vorübergehend wohnhaft irgendwo und dann wieder draußen. Aber wir haben ein riesiges strukturelles Problem der Wohnungs- und, und Obdachlosigkeit in dieser Stadt. Das ist das Gaste und das wichtigste Thema, das ich äh, erstmal angehen würde. Und dafür würde ich meine ganze Kraft als Chef der Verwaltung aufbringen. Wie gesagt, als erstes mobile Raumeinheiten. Und wenn das nicht reicht und es immer noch Minusgrade hat und die Leute auf der Straße sitzen, zweitens wäre es eine Anordnung, das würde ich gar nicht durch den Rad bringen, ist mir gerade eine Verwaltungsanordnung des laufenden Geschäftes, dass die Obdachlosenheime und das wieder auch tagsüber auf sind. Weil man erfährt auch tagsüber, wenn es Minus 10 Grad hat, wenn es nochmal Minus 10 Grad werden. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere, wenn es dann halt immer noch nicht reicht, mache ich das Rathaus auf und unten im Foyer können die Leute campen. So lange, bis der Rat einen Beschluss fasst und eine Möglichkeit findet, diese Leute von der Straße zu kriegen. So. Das ist ein Grundthema und ich glaube in so einer Stadt wie Hannover, in so einer reichen Stadt, Stadt wie Hannover ist es die größte Schande, die wir haben können, dass Menschen auf der Straße sterben nach wie vor aus Kälte im Winter. So. Und dann würde ich halt weitermachen, die Probleme abpacken, die wir haben, also Ökologie, ähm, generelle Wohnungslosigkeit äh, und so weiter, also alles was wir hier an, an strukturellen politischen Geschichten haben. Und dazu würde ich für jedes Thema erstmal einen runden Tisch gründen, also tatsächlich mich nicht nur mit den Fraktionsspitzen mal zusammensetzen, sondern Wohnungslosigkeit, äh, Bildung. Ähm, Ökologie, was immer wir in der Stadt dann Probleme haben, ich würde einen Rundtisch gründen, mit äh, Politikern, vor allen Dingen mit Experten, im Klimaschutz natürlich, mit den, äh, den Klimaweisen und mit Experten aus diesem Bereich und Lösungen erarbeiten. Und zwar nicht nur diskutieren, dass man am nächsten Tag eine tolle Nachricht in der Zeit macht, sondern wirklich so lange weiterreden und intensiv Druck ausüben, bis man tatsächlich eine mögliche Lösung hat. Lösungen in dieser Stadt kosten Geld, das wissen wir alle. Und das Geld, das fehlt, angeblich, ist der Grund, warum vieles nicht ausgeführt wird. Ich will weg von der schwarzen Null, weil die nächste Frage ist dann, du willst du was finanzieren? Ja, ich will weg von der schwarzen Null, ich will mehr Schulden machen. In der jetzigen Zeit, bei den fast Minuszinsen, die wir haben, wird das Geld hinterhergeschmissen. Wenn wir jetzt nicht Geld aufnehmen, für die Projekte, die liegen geblieben sind, vor allem in Schulsanierung, öffentliche Gebäude, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, ähm, dann... Äh, gibt es nie eine Zeit dafür. Ich denke, es ist jetzt die Zeit, abzuarbeiten, und zwar schnell und mit Energie, was in den letzten 30 Jahren liegen geblieben ist, mit von mir ausgeborgenem Geld. Ich will die Hannover Wohnen aufstocken mit dem Grundkapital, damit wir selber bauen können. Auch dafür brauchen wir sehr viel Geld. Es gibt äh, gerade jetzt den Bedarf einfach an, an, an starker Aktion. Und das würde ich dann machen. Frage ein bisschen beantwortet? Ja, die Klasse. Ja, gibt es noch andere Fragen? Ich stehe hier im Publikum. Der Grüß August und aber auch die entsprechende Funktionalität als Verwaltungschef in Hannover. Da wäre meine Frage jetzt, was qualifiziert dich, was qualifiziert euch als einzelnen Kandidaten im Bereich Verwaltungsrecht, um genau das zu verhindern, was uns jetzt in diese Situation überhaupt gebracht hat. Was bringt ihr mit? um eine Institution, eine, eine Organschaft in der Größe, was Adam sagte, von round 12.000 Mitarbeitern, zu führen. Der Hintergrund meiner Frage ist, wenn ich mich bewerbe bei der Stadt Hannover für eine Führungsposition, muss ich bestimmte Qualifikationen mitbringen. Was bringt ihr als Oberbürgermeisterkandidat oder als Oberbürgermeister dann mit, um diese Funktion überhaupt ausführen zu können, damit so ein Lapsus, den wir jetzt hatten, nicht wieder passiert. Und die zweite Frage an die Herren vom Stadtrat, also Adam und Julian, äh, hat nicht auch der Stadtrat versagt, während nicht Neuwahlen eigentlich dann komplett angesagt? Ja, die Frage ist gut. Also äh, Verwaltungserfahrung <lacht> habe ich als äh, Fachbereichsleiter einer Behörde, einer großen Volkshochschule, die habe ich jetzt bis 1. Mai diesen Jahres gemacht und mich dann ganz auf äh, Politik und den Oberbürgermeisterwahlkampf konzentriert. Ich bin Kapitän, ich habe unter äh, Krisensituationen Cruise geführt, weltweit, in verschiedensten Gebieten, ganz oft im Bereich Flucht und Migration. Ich weiß, wie man unter äh, Krisensituationen groß zusammenhält, wie man kommuniziert. Ähm, ohne dabei tatsächlich das Heft des Handels aus den Händen zu geben. Ich bin zwar ein aufrechter Demokrat und in manchen Beziehungen auch kann ich mit Basisdemokratie ganz gut in bestimmten Zusammenhängen, aber es gibt andere Zusammenhänge und das Haifischbecken-Rathaus ist einer davon, wo man mit Basisdemokratie nicht weiterkommt. Ich glaube, dass man relativ hart sein muss auf eine Art und äh, sich nicht auf der Nase rumtanzen und durchsetzungsfähig, das bin ich, glaube ich, ähm, aber gleichzeitig auch zuhören muss. Also zuhören können muss. Und äh, wie ich gesagt habe, meine Technik ist es immer, Rundetische erstmal zusammen zu, zu zu suchen mit Experten, mir auch das Wissen, das ich nicht habe, weil ich kann nicht alles wissen, das kann niemand anzueignen, bevor ich dann tatsächlich eine Entscheidung fälle. Und die Entscheidung muss halt so fallen, dass sie realistisch umsetzbar ist. Und dazu muss man natürlich mit den vorhandenen Fraktionen und Gruppen im Rat arbeiten, weil ohne die kommt man nicht weiter. Und den brauche ich nicht mit irgendwelchen Wischiwaschi-Ideen kommen, die muss ich unter Druck setzen, weil ich sonst bei der SPD genauso wie bei den Grünen oder der CDU einfach gegen die Wand laufe. Ist mir ganz klar, als Pirat im Rat, als Pirat als Oberbürgermeister habe ich einen schweren Stand, das ist mir jetzt vollkommen bewusst schon. Also es ist ein Kampf, aber ich bin gewillt, diesen Kampf aufzunehmen und ich bin zäh genug und desillusioniert genug, als dass ich äh, mir da auch keine Illusionen mache. Ich glaube, ich habe die Sache im Griff. Okay, Dankeschön. Ein bisschen beantwortet? Ah, er knurrt noch. Ähm, ich glaube, sonst hält sich die Fragerunde, glaube ich, in Grenzen, deswegen nehme ich mal die Freiheit und setze noch nochmal nach. Ähm, ja, toll, Jessica, wenn du sagst, ich hole mir einen Berater, intern, extern, hat ja letztes Mal hervorragend geklappt äh, mit Herrn Herbert. Ja, äh, ist voll in die Tonne gegangen. Also von daher... Ja, bin ich da anderer Ansicht und äh, mit der Antwort nicht ganz zufrieden ist. Äh, seht mir bitte nach. Ähm, was ich vorhin vergessen habe, erstmal, ich bin froh und dankbar, dass ihr überhaupt diese Kandidaturen macht, egal aus welcher Couleur ihr kommt, ähm, weil es nämlich das einschränkt, äh, was äh, die unsägliche AfD da aufgestellt hat. Die Auswahl an Kandidaten macht es nämlich aus, von daher ein herzliches Dankeschön auch vor allem an die unabhängige Kandidatin, weil ich glaube, für so eine Kandidatur, da braucht es immer auch ein entsprechendes Netzwerk, was dahinter steht und das ist ohne Partei, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber schwenklich, ich habe noch eine zweite Frage. Ähm, es gibt ja bestimmte Kosten, die ähm, abgebildet werden und äh, wir haben, oder ihr habt vorhin so schön über den ÖPNV gesprochen oder auch ähm, Autoverbot in der Innenstadt und sowas, äh, finde ich jetzt alles nicht so attraktiv und überzeugt mich auch nicht so ganz. Ähm, aber weil die Frage ist, wie viel Geld geben wir in Hannover äh, für den Radverkehr aus? Und wie viel Geld wird hier bereit, für den Radverkehr in Hannover auszugeben? Also die, ähm, die 185 Euro waren Utrecht in Holland. Kopenhagen hat, ja, glaube ich, etwas um die 90 oder sowas. Und wir haben drei, ja. Äh, <lacht> nur mal so. Ich kann natürlich jetzt auch äh, sagen, wir brauchen 185 Euro pro, äh, pro Einwohner, aber es ist irgendwie ohne wirklich ausreichendes Datenmaterial zu haben und ein bisschen leere Zahlen. Also bringt es nicht, wenn ich hier mit, mit Zahlen um mich schmeiße. Ich weiß nur, wir brauchen äh, sehr viel Geld, um das alte Radwegsystem wieder in Schuss zu bringen. Ähm, ein kleines Beispiel, ich bin ja, ich bin ja Pirat, ne? wir sind ja die mit den Lösungen und es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die wir erfunden haben, beziehungsweise eingeführt. Wir gucken immer so ein bisschen über den Teller ran und suchen uns dann eine Idee, klauen die und bringen die hier dann äh, runter. Wir haben in Linden im Bezirksrat eine Versuchsstrecke für Solarradweg beantragt und sind damit durchgekommen. Der wird jetzt konzipiert und dann gebaut. Es sind so, ich glaube, drei Kilometer oder so am Emeu-Ufer. Ein Solarradweg ist äh, ein Radweg, der eine Oberfläche Bildet über der Straße, der kann draufgelegt werden, muss also nicht extra eingearbeitet werden. Das ist eine ganz feine, äh, gummierte, oberflächengerippelte Struktur. Also nicht, dass man rückt nachher, aber nicht so leicht griffig. Und hat, äh, hat äh, Solarmodule eingebaut. Das heißt, der Solarradweg selber macht Strom. Das man sozusagen. Den kann man dann ins öffentliche System einspeisen, oder man kann damit Haltebuchten machen, wo man für E-Räder Säulen hinstellt dass man stehen bleiben kann, irgendwo einen Kaffee trinken nach das Ding und hinterher hat man die Batterie wieder aufgeladen. Beispiel. Das wird jetzt gerade getestet, das wird von der Verwaltung realisiert und dann werden wir mal gucken, wie das weitergeht. Ich stelle mir vor, als Lösung, ich habe ja ein tolles Wahlplakat, da steht drauf, äh, moderne Solarradwege statt Buckelpisten. Das war ganz mit Bedacht gewählt, weil ich fahre auch viel Fahrrad und in Hannover büttelt man sich tot, das stimmt. Absolut, egal womit irgendwie. Und ich glaube, dass es ähm, in Hannover ist eine Fahrradstadt, wir, wir haben ganz viele äh, flache Gebiete hier, also, es ist ein, bietet sich an zum Fahrradfahren, aber wie gesagt, durch die Verkehrssituation und durch die Oberflächenstruktur äh, gibt es sehr viele Leute, die sagen, nö, das tue ich mir nicht kann, ich nicht ich will mich nicht totfahren lassen und ich will auch nicht rumhütteln den ganzen Tag. Ähm, ich glaube, dass man tatsächlich ansetzen muss bei der Bevorzugung äh, des motorisierten Verkehrs. Also diese Vorherrschaft muss einfach über kurz oder lang gebrochen werden. Das heißt tatsächlich, dass wir Straßen schmaler machen, Spuren wegnehmen und die für die Fahrgäste frei machen. Ist in vielen anderen Städten passiert, hat geklappt und im Gegensatz dazu, was hier so die FDP vor allen Dingen verbreitet, ähm, durch diese Verschlankung des Autoverkehrs sind in den Innenstädten, in Pontevedra, in Spanien, Barcelona, in Barcelona und ähnlicher Städte, die das schon seit Jahren durch haben, überall die Umsätze angestiegen, der Gewerbetreibenden in den Innenstädten. Nur mal so, weil das ist immer so eine Kritik, dann kommt da ja keiner mehr hin, der Einkaufsquatsch. Im Gegenteil, das ist, es ist lebendiger, es ist grüner geworden, die Leute haben sich die Straßen wiedererobert von den Autos und es ist sehr viel mehr Einkaufserlebnis für die Menschen, die da langlaufen. Also... Damit kann man so eine Stadt tatsächlich verändern. Dazu Fahrrad-Schnellwege, äh, das finde ich eine tolle Idee, wenn man so ein bisschen außerhalb wohnt, weil das tatsächlich eine ziemliche Wirkung hat, wenn man einfach geradeaus gemütlich durch die Stadt sockeln kann und sich nicht irgendwie über die wildesten äh, Gebilde schwingen muss dazu. Ähm, okay. Ja, das war jetzt mal. Ja, ich komme. So ja keiner hoch, ne? So weit. Ja, jetzt. <lacht> Ja, vielen Dank. Ähm, ihr habt jetzt ja ganz schön viele Forderungen genannt und die stehen auch bei euch auf Plakaten, im Wahlprogramm und so weiter. Es würde mich mal interessieren, welche von diesen Forderungen könnt ihr eigentlich alleine als OB überhaupt durchsetzen? Und für welche von den Forderungen bräuchtet ihr eigentlich die Unterstützung vom Rat und wenn ja, wie wollt ihr diese Unterstützung vom Rat jeweils erlangen? Wie wollt ihr den Rat dazu bringen, eure Forderungen durchzusetzen? Gut, es gibt ja die klassischen Dinge, die das Geschäft, die das laufende Geschäft der Verwaltung sind. Wir sagen immer das Geschäft der laufenden Verwaltung. So. Man muss natürlich ganz genau gucken, was man einfach so beschließen kann und durchsetzen. Und das macht man dann halt einfach. Aber auch da ist ein Verwaltungsapparat nicht so strukturiert, dass der Oberbürgermeister es einfach anordnet. Es gibt ein paar Sachen, die kann man, das würde ich dann auch machen natürlich, Auf den Rest muss man sich natürlich Mehrheiten suchen. Das ist klar, vor allen Dingen alles, was das haushaltsrelevant ist, muss durch den Rat, da gibt es überhaupt keinen anderen Weg drum Es sind Beträge über, ich glaube 50.000 im Moment, ne, die man beschließt. Auch wenn man ein eigenes Budget hat, aber wenn es da drüber ist, dann muss, muss das der äh, Rat beschließen. Aber wie gesagt, runde Tische, wo man sich dann ähm, gemeinsam, also mit den, mit den Spitzen oder den Fraktionen, ähm, mit dem Personalrat und mit den Experten im entsprechenden Bereich, auch die Stadt hat Experten, die sehr, sehr gut sind teilweise, wobei ich auch ganz gerne mit Quereinsteigern arbeite, weil die einen Blick von außen haben, teilweise auch aus der freien Wirtschaft oder auch aus Initiativen und Gruppen, die halt wirklich Experten sind, die wir nicht haben sonst in der Stadt, zusammensetzen und dann eben gemeinsam Beschluss fassen. Und ich denke mal, Überzeugungsarbeit ist die Grundlage davon. Also, wer auch immer Oberbürgermeister ist von uns, wird sich mit einer Struktur auseinandersetzen müssen, die 70 Jahre SPD und 35 Jahre Rot-Grün beinhaltet. Das heißt auch, dass die meisten Beamten oder politischen Beamten entweder SPD oder Grün sind. Ganz einfach. Das heißt, die haben Parteiapparate im Rücken, die ihnen dann auch irgendwie bestimmte Dinge vorgibt. Die können nicht neutral entscheiden. Das heißt, man muss sich tatsächlich mit allen Gruppen äh, auseinandersetzen. und Das wird zum Teil schwierig sein, aber ich glaube auch, dass wenn man vernünftige Öffentlichkeitsarbeit macht, und ich bin auch Journalist, ich weiß, wie man sowas macht, man genug Druck aufbauen kann auch in der Öffentlichkeitsarbeit, auf die verschiedenen Parteien und Gruppen, das ist ja das, was wir auch gelernt haben als kleine Fraktionen und trotzdem mit den Anliegen dann durchkommt, dass man das auch dann machen kann. Also man kann mit den Leuten reden, Leute, wir brauchen das und das und das, das ist notwendig, wir müssen die Obdachlosen von der Straße kriegen, wir müssen die Schulen sanieren und so weiter. Ähm wenn ihr das nicht macht, dann, ja, dann gebe ich eine Pressemitteilung raus. Der Rat der Landeshauptstadt weigert sich über ein bestimmtes Projekt abzustimmen. Oder die SPD und die Grünen haben gesagt, nö, wir brauchen nicht äh, weitere sanierte Schulen, das reicht, was wir bis jetzt haben und sowas, und dann möchte ich sehen, wie eure Reaktion darauf ist. Was meint ihr, wie schnell die dann kommen? Also es ist tatsächlich so, es ist wie ein Kindergarten, aber so funktioniert der Rat. Wir machen das ja pausenlos. Also, und ich glaube, dass man mit, mit so einer Mischung aus Gesprächsbereitschaft, Expertentum, äh, Externe Experten dazu holen, ähm, Quereinsteiger als Dezernenten, weil in der nächsten Zeit werden vier Dezernentenstellen frei im Rat, also in, in der Landeshauptstadt, die entweder in Pension gehen oder, ähm, oder weggehen einfach, äh, die können wir dann besetzen und da muss man ganz klug überlegen, mit wem man die besetzt. Und ich bin sehr für Quereinsteiger, also Bauamt war ja ein typisches Beispiel, das Wort Bodemann will ich immer gar nicht aussprechen, da wird mir immer ganz schummrig, aber zum Beispiel ein Baudezernent, der aus der freien Wirtschaft kommt, ein Experte ist, ein Architekt mit neuen Ideen, da haben wir ja so ein paar Ideen schon, ne? von Leuten, die wirklich ganz anders denken und eine ganz große Perspektive haben, weil sie in vielen Gebieten der Welt gearbeitet haben und da wirklich tolle Sachen vollbracht haben und auch Ahnung haben von Verwaltungsstrukturen. Und da kommt eben dann wieder Digitalisierung ins Spiel. Digitale Verwaltungsstrukturen ist ja auch ein Piratenthema immer wieder, sind uns ganz, ganz, ganz wichtig. Und man kann auch als Oberbürgermeister eine Struktur schaffen, dass die Menschen der Stadt Druck aufbauen können. Das heißt, Systeme, wo die Menschen Einblick haben in alles, in alles was die Stadt so vollbringt, in und also alles, was nicht datenschutzrelevant ist natürlich, was man halt darf. Also ein Informationsfreiheitssatzungsding kann man zum Beispiel einbringen. Und wenn das durchgeht, hat jeder Bürger der Stadt möglich, die Möglichkeit, analog oder digital Einblick zu nehmen in das, was die Stadt macht, auf allen Ebenen. Und dementsprechend auch einen Kommentar dazu zu geben. Und wenn wir dann sehen, dass sich Menschen interessieren und ein bestimmtes Konzept verfolgen, eine bestimmte Idee haben, dann kann man reagieren und damit Druck aufbauen. Auch. Und so ein Verwaltungsapparat ist schwer in die Gänge zu bringen. Aber wenn er mal rollt in eine bestimmte Richtung, sieht man an verschiedenen Themen, dann geht es auch. Und damit muss man spielen können. Und ich glaube, dass das eine ganz zentrale Aufgabe ist. Du hast noch eine Frage. Ja, das hätte ich sonst jetzt auch angesprochen, was interessiert die Jugend hier ja, im Raum. Oh, das war nicht an dich, Carsten. <lacht> <lacht> Ich habe noch mal eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig beantworten könnt, das aber ähm, habt ihr, also, ihr habt ja jetzt so, wie das rüberkommt, sehr ähnliche Ideen und seid oftmals einer Meinung. Und habt ihr nicht so ein bisschen Angst, dass ihr euch bei der Wahl am Ende so ein bisschen die Wähler so ausschlägt? Und habt ihr also mal irgendwie eine Idee, wie ihr dem entgegensetzt, also etwas entgegensetzen könnt, wie zum Beispiel Kind vielleicht blauäugig? dass irgendwie eine Person antritt und die von den anderen Personen unterstützt wird oder sowas in die Richtung, weil gerade habe ich irgendwie so ein bisschen die Angst davor, dass sich dann die Widerstimmen auf euch vier oder fünf aufteilen, die halt sozusagen in diese Richtung denken. Und ja, genau da. Ja, wir haben ja schon überlegt zusammen, ne? 13.000, wie viel? 500? 10.300 netto? Brutto ja, also wenn wir das aufteilen, unter fünf, das sind jeweils 2.000 irgendwie, ja. Ähm, ja also egal wen, wen ihr wählt, ihr kriegt dann irgendwie fünf von uns, aber äh, hatten wir so überlegt, das Problem ist, das gibt das in VG nicht her, da müssen wir irgendwie eine Top-Sharing-Geschichte machen. Ähm, das hört sich jetzt erstmal flapsig und lustig an, aber es ist tatsächlich eine Idee. Warum nicht die Arbeiten, die anstehen, die Energie, die wir haben, die Kenntnisse jeder von uns auf seine Art zu verbinden und ein Oberbürgermeisterteam entstehen zu lassen. Es gibt einige in Deutschland, wo zwei oder drei Leute sich den Job teilen, also nicht offiziell, die sind dann halt als Dezernenten und so weiter. Aber ähm, ja, ich fände die Idee an sich eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Allerdings ist es tatsächlich so, was Yahoo sagt, ich denke auch, eine demokratische Vielfalt macht eine Stadt. Und ähm, zum Beispiel in Düsseldorf bei der letzten Wahl gab es 38 Kandidaten. Ja, jeder von euch hätte antreten können, auch jetzt. Ihr hättet 100, wie viel? 320 32, äh, Stimmen gebraucht, also Unterstützungsunterschriften. Und ihr hättet euch als Oberbürgermeisterkandidat auch anmelden können. Und das ist ja an sich, äh, wenn man genügend Zeit hat, und es war ja eigentlich lange genug, äh, ein paar Tage vom Supermarkt stehen. Und äh, also es ist möglich. Ne? Und yes. das, finde ich, ist ein riesengroßer Wert in unserer Gesellschaft, dass man so also nicht Vorstandsvorsitzender... Ähm, von der Telekom oder äh, von den Stadtwerken sein muss, ne, um als Oberbürgermeister anzutreten, sondern jeder in dieser Stadt, der mindestens, ich glaube, 30 ist und maximal 66 oder so, äh, durfte antreten und durfte sich als Oberbürgermeister zur Verfügung stellen. Es ist ein Wert, es ist ein ganz, ganz großer Wert. Das ist nicht in vielen Ländern der Welt einfach so möglich. Da gehört woanders gehören große Geldbeträge dazu, äh, politische Kontakte, wirtschaftliche Kontakte. Und ich glaube, dass es schon wert ist, dass wir zehn Leute sind an sich, also ich finde das allein schon ziemlich gut. Und jeder von uns hat ja auch seine Schwerpunkte. Du bist so die Kulturmanagerin, die Sanfte, die redet, die verletzt ist. Entschuldigung. Aber, aber ja, nee, Entschuldigung, du hast so eine, so, eine, so eine kommunikative, warme Art. Das ist ja auch irgendwie, ich bin eher der Pirat und denke, ich bin ein bisschen rauer und Kapitän. Also ich nehme es nicht so easy. Wir der Clown neben mir. Ja, ich mag dich, ja, wir arbeiten ja zusammen. Und dann haben wir hier so eine Kommunistin noch sitzen, aber der Seite, die äh, tolle soziale Ideen hat, also jeder von uns hat ja auch einen Schwerpunkt. Hört sich jetzt witzig an, aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Ne? Wir bilden die Gesellschaft ab, vielfältig wie sie ist und ich finde, je mehr, desto besser, ganz ehrlich gesagt. Und äh, natürlich, das Argument, dass wir uns gegenseitig stimmen, wegnehmen, ist stichhaltig, wenn wir unbedingt wollen, dass einer von uns äh, halt... Ne? zur Wahl antritt, dann wäre es vernünftiger, uns vielleicht gemeinsam auf einen geeinigt zu haben. Aber wir wussten das ja vorher nicht. Also wir lernen uns jetzt nach und nach bei jeder Podiumsdiskussion überall, wo wir auftauchen, mehr kennen. Und werden uns schätzen und respektieren. Und äh, wäre das vielleicht vor einem Jahr gewesen, wo wir aus also, um irgendeinem anderen Grund, also nicht Oberbürgermeisterwahl, zusammengetroffen wären und hätten in einem kulturellen, politischen, sonstigen Umfeld uns getroffen und besser kennengelernt, hätten wir das vielleicht tatsächlich auch gemacht am Ende. Hätten wir gesagt, ja, dann machst du das und wir unterstützen dich mit unseren Parteien, mit unseren Gruppen, mit unseren Leuten, die wir dahinter haben. Aber es ist jetzt so, wie das ist. Und ähm, äh, na, jetzt aussteigen äh, ist, glaube ich, bei keinem von uns, eine Option, weil das wäre auch ein bisschen Betrug an den Leuten, die uns unterstützen und die uns wahnsinnig viel helfen. Wir haben echt ganz tolle Leute, die an unserer Seite stehen. Ja, ich finde, die haben es verdient. Einen Applaus für die vier.